Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Willkommen zu einer Sonderausgabe von den Track Nerds, weil Michael heute krank ist und der Stream ausfällt, haben wir uns gedacht, machen wir aber trotzdem was, damit ihr wenigstens so ein bisschen was in euren Lauschlappen habt und damit ich das nicht alleine machen muss, ist das Forever Nerd Girl dabei, hallo. Hallo. Es war auch schon lange nicht mehr hier. Ich war sehr lange nicht mehr da. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so gerne mal von mir hören möchtet, ich brauche mal ein bisschen Inspiration. <lacht> Ja, wir haben uns ganz oft vorgenommen, irgendwie mal wieder so ein Twitter-Space zu machen. Aber an Twitter, das darf man jetzt ja nicht mehr. Das ist ja jetzt Elon Muskland, das ist ja jetzt Pfui, Pfui, Pfui. Ja, ist das so? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber man darf jetzt auch keinen <lacht> Tesla mehr kaufen. Das ist auch Pfui, Pfui, Pfui. Na gut. Aber das soll nicht das Thema sein, sondern wir haben jetzt hier äh, das Thema Star Trek. Und vor allen Dingen ein... Da kannst du ja so unglaublich ja. viel mitreden. <lacht> ich kann leider nicht so viel mitreden bei Star Trek. Aber ich habe früher sehr, sehr gerne Voyager geguckt mit meiner Mama. Und ähm, ich finde natürlich Star Trek an sich auch cool und ähm, sehr, sehr cool finde ich vor allem das Buch, was wir hier liegen haben. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin ein großer Bücherwurm und äh, so ein hübsches Star Trek Buch, was da heißt 222 Dinge, die man als Star Trek Fan getan haben soll genau und das vom lieben Litar, dem klingonisch lehrer ihr werdet natürlich das wahrscheinlich schon kennen weil wir schon öfters mal drauf vorgelesen haben aber es sind ja 222 dinge und von daher gibt es natürlich viele sachen die man da weiterhin drin vorlesen kann und ihr habt trotzdem noch grund genug es vielleicht euch zuzulegen wenn ihr das nicht schon getan habt ja man muss es ja auch abhaken genau man muss also. es ja auch abhaken so sieht es aus ja aber wir müssten eigentlich erstmal vorher was abhaken, damit die Leute auch wissen, wo du so auf dem Star Trek Barometer stehst. Ja, ai, ai, ai. ja. Wir haben ja mal, das ist schon lange her, aber ich habe dich ja mal dazu genötigt, alle Filme zu gucken. Ähm, das ist richtig, aber da muss ich jetzt kurz einen Einwand äh äh, sprechen, denn ich kannte auch schon Filme, bevor ich dich kannte, ja? Also, es ist nicht so, dass ich nie vorher einen Star Trek-Film äh, ja gesehen aber, hätte. Also, das habe ich sehr, wir, sehr jetzt wohl. Jetzt wollen wir doch mal gucken, welcher von denen einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Ah, ja. Du willst mich nur vorführen gerade. <lacht> nein. Nein, <lacht> es geht jetzt darum, welcher von den Filmen einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Ja, okay. Hat. Ähm, worum ging es bei Star Trek The Motion Picture, also dem allerersten? Ja, das weiß ich doch nicht. Ja, ich habe geguckt, das ist ja die Frage, und weißt du weißt, worum es geht. Nee, das weiß ich nicht mehr. Okay, das weißt Aber du es nicht Aber es ist mehr. immer ähnlich. <lacht> ja, sag mal. Da ging es darum, dass ähm, die äh, Erde bedroht wird von einem riesengroßen Raumschiff namens Weijer. Ach, war das nicht dieses Ding, was so wie ein Wal ist? Oh, nee. ja, doch, ja, naja. Na ja. Also, was so komische Geräusche macht? Ja, so ein bisschen. Ah, nee, nee, nee, das war eine andere. Das war eine Frage. andere. Dann, was ist denn. Ich Sag ja, die sind immer ähnlich. Was, was ist denn beim Zorn des Kahn passiert? Weißt du das noch, beim zweiten Teil? Oh, das war doch. Kannst hier du ja natürlich Ja, irgendwie. ja, doch, das ist doch hier in der Wüste. Das, ähm, das habe ich gesehen. Ich kann mich erinnern. <lacht> ich kann dir aber nicht genau sagen, worum es ging. Ich weiß nur, dass es ein bisschen, ähm. Es war in der Wüste mit diesem mhm. Ach, Mann. Na gut. Ja, boah, okay. oh, ich krieg gerade ja. richtig Hate von allen Jackies. wir mal, was ist denn bei, beim, beim dritten Teil auf der Suche nach Mr. Spock passiert? Da haben die Mr. Spock gesucht. Ja. warum haben sie ihn denn gesucht? Er ist verloren gegangen. Ja. Okay. Dann hm. Ähm, was ist denn ähm, bei der, ähm, Star Trek 4, Zurück in die Gegenwart, Voyage Home passiert? Ja, da sind die mal wieder durch die Zeit gereist. <lacht> ja, und wohin? Ja, nicht ich das genau wüsste, vielleicht in die 60er Jahre. Nein. Das will aber passen. Ich glaube, wir müssen die alle nochmal gucken. Oh nein. <lacht> also, das war auch. Das ist, der mit, das ist gemeinhin, der man nennt, der mit den Wahlen. <lacht> ja. Das ist der, den du gerade meintest mit der Wahlsonne. Ah, ja. Okay. Was ist denn bei am Rande des Universums passiert, ja. bei Final Frontier, dem fünften Teil? Da sage ich dir, da sind die bis zum Rand des Universums. <lacht> und dann haben die nämlich das Restaurant am Ende des Universums ja. gefunden. Nicht ganz. Ihr der berühmteste Satz hier: Wozu braucht Gott ein Raumschiff? Ah ja, und was war die Antwort? Ja, das konnte er mir auch nicht geben. Deswegen so. hat Kirk nämlich das Wesen enttarnt, dass es nicht Gott ist. In Aha. Aber weißt du noch, was in Star Trek 6 im unentdeckten Land passiert ist? Boah, da haben wir irgendwas entdeckt. Mhm. Eher nicht so. Was <lacht> ist denn passiert? Da sind Kirk und äh, Pille des Mordes am klingonischen Kanzler angeklagt worden. Ah. Das war der klassische Krimi. Aber was ist denn dann bei Star Trek... Ähm, Sieben Treffen der Generationen passiert. Da haben sie sich mal hier mit Oma und Opa getroffen. Nein. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich sage ja, ich trinke jetzt den Trekkie Hate auf. Nein, was war denn nochmal da? Da kam es zum Aufeinandertreffen mit PK und Kirk. Aber weißt du, warum ich mich vielleicht nicht an alles erinnern kann? Du hast Aber mich ja auch. Alles ist doch dezent untertrieben. <lacht> mich ja auch dazu genötigt, alle James Bond Filme zu gucken. Ja? ja mein Hirn hat nicht so viel Speicher, verstehst du? Ja gut, das soll ich die holen und mir gehen die durch? <lacht> oh nein, bitte nicht. Was ist denn in First Contact passiert? Ah, warte, zeig mir mal hier. Ja, das ist mit den Borg. Aha. Ja, kann ich mich eher dran erinnern, die aktuelleren Filme kann ich mich mehr dran erinnern tatsächlich. Die habe ich mit meiner Mutter geguckt. Okay, und was ja. ist dann bei, ähm, der Aufstand Insurrection passiert? Ja, das weiß ich nicht. <lacht> aber hier, an den mhm. Film, den kann ich mich gut erinnern. Ausgerechnet an dem ist es, was da passiert. Ja, genau, da ist, ist nämlich mit äh, Tom Hardy. <lacht> da spielt er den Bösewicht. Mhm. Mhm. Jetzt die ganze genaue Handlung weiß ich nicht, aber den habe ich, glaube ich, schon zwei oder dreimal gesehen. Und Tom Hardy ist ein Klon von Picard. Ah ja, genau. Stimmt. Der überhaupt nicht aussieht wie nee, Picard. Nee, nee, richtig, richtig, ja. Richtig, ja. So 0, ja. 0. ja Und also. das war nämlich so, dass ich dann irgendwann mal irgendeinen Film mit Tom Hardy gesehen habe und, dach und dachte, sag mal, woher kennst du den? Woher kenne ich den? Und dann habe ich gegoogelt und, ach ja, aus Star Trek, aber Ewigkeiten her. Also es war irgendwie einer seiner ersten größeren Rollen. Ja. Und dann sowas. Ich glaube, danach ist mir erst wieder, fast schon wieder, erst wieder als Bane aufgefallen. Ja, als Bane habe ich den so gar nicht wahrgenommen, weil man die Hälfte seines Gesichts nicht <lacht> sieht. Das ist richtig, ja. Ja, an alle ähm, Trackys da draußen, es tut mir leid, dass ich da nicht so deep im Thema drin bin. Ähm, ja Ihr werdet es mir nachsehen. Also wird es jetzt ein äh, kleiner Podcast von, keine Ahnung, vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, guck mal, wie lange es uns dauert, bei dem ich jetzt mehrheitlich anekdotisch erzähle, weil ich bin, bin mir nicht sicher, wie viel dazu du dazu beitragen kannst. <lacht> Wahrscheinlich nicht so viel, aber ich muss sagen, dieses Buch, ähm, wenn ich es in der Hand halte, es ist schon wirklich sehr schön. Man, man mag direkt drin losblättern, weil es auch sehr süß ähm, illustriert ist. Ähm, ich schlage einfach mal jetzt hier eine Seite auf, da haben wir Seite 68. Ähm, verkleide dich an Fastnacht-Karneval. Gut, das ist natürlich jetzt für alle Nerds, die auch im Cosplay drin sind, ähm, ist das natürlich äh, ein, ein Must-Have sozusagen. Ja. Ich meine, ähm, du hast natürlich auch deine Trekkie-Uniform und bist ja auch schon öfter. Ähm, mehrere. Mehrere, genau, mehrere. Bist auch schon öfter ähm, in dem Aufzug losgezogen auf verschiedene Comic-Cons, auf die. Ähm, fettcon Fettcon, genau, richtig. Und ähm, hier steht noch im Untersatz, nutze die Gelegenheit und verkleide dich an Fastnacht oder Karneval als deine Lieblingsfigur aus Star Trek. Es ist der einzige Tag im Jahr, an dem man so durch die Stadt laufen kann, ohne seltsame Blicke zu ernten. Naja, da würde ich ein bisschen Einspruch erheben. Da gibt es sicherlich noch andere Tage, an denen das eigentlich kein Problem wäre. Ähm, ja aber wer ist denn deine lieblingsfigur witzigerweise habe ich zur fettkont glaube ich nie eine uniform angehabt Überlege ich gerade. Überleg ich, ich habe die immer dabei und ziehe sie dann gar nicht an ähm, weil ich habe immer das Nerd nerdizismus t-shirt an <lacht> und dann habe ich die glaube ich irgendwie gar nicht an ähm, ja wenn ich reinpassen würde wenn ich eigentlich die meine rote tng am besten aber da passe ich nicht mehr so rein also nehme ich die schwarze first contact weil die trägt nicht so auf <lacht> und habe ich noch eine. Nee, ich habe aber für die schwarze First Contact habe ich zwei Unterschürzen, gelbes und rotes. Hm. Stimmt. Ja, genau und die Weste, aber ich habe keine richtige Hose, nur so eine schwarze Cargo, aber das reicht mir völlig aus und ähm, ich müsste dann habe ich noch so einen Tricorder und einen ollen Phaser dazu. Ja, da steht ja. nämlich genau über dem verkleide ich an Karneval steht ähm, die äh, Nummer, weiß ich nicht welche Nummer äh, Benummert ist das hier jetzt gar nicht, aber da steht auch: Schaffe dir einen Phaser an. Ja, wir haben hier einen rumstehen. Ja, richtig. Und zwar die Sonderedition von Into Darkness. Da war nämlich ein entsprechender Phaser dabei. So richtig schwer aus äh, Gießmetall oder wie man das nennt, heißt, Spritzguss. Spritzguss, Und, ja. ja. Und der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und der ist, aber der ist zu schade, um ihn um ihn mitzunehmen. Außerdem habe ich dafür nicht die passenden Uniformen. Da bräuchte ich ja so eine. 2009er JJ Uniform und die finde ich aber scheiße und deswegen habe ich hier nicht, also ist der Phaser nur eine Deko. Hm. Du hast mir aber meine ähm, Frage von eben noch nicht beantwortet, wer denn jetzt deine Lieblingsfigur ist. Ach so, Achso, ja, bis jetzt bei der Uniform kommst du auf die Lieblingsfigur. Naja, weil ja hier stand, als deine Lieblingsfigur aus Star Trek. Ach so, als meine Lieblingsfigur. Aber welche ist denn deine Lieblingsfigur aus Ja, die darf ich ja nicht cosplayen, weil das ist eigentlich Worf, aber das kann ich nicht machen, weil das ist Blackfacing. Ja, jetzt mal davon abgesehen, dass du dich jetzt nicht äh, als, keine Ahnung, was verkleidest. Es geht mir jetzt nur darum, ja, welche boah, Figur am du am besten findest. Weil der einfach von, der hat sich im Laufe dieser Serie so am meisten gewandelt von allen und hat so eine Wandlung durchgenommen, was fast alle anderen nicht haben. PK ist jetzt mal die dumme neue Serie vor außen vor, <lacht> Ist halt eigentlich halt immer Picard geblieben. Kirk ist Kirk geblieben. Ja, eigentlich ein Teil eigentlich schon. Der ist da ein bisschen altersmilde geworden. Alles mehr oder weniger gleich wie nur Worf ist der Einzige, der sich wirklich so richtig konsequent gewandelt hat. Vom dummen Deppen hinten am Phaser links ähm, zu einem wirklich äh, guten Charakter. Ja. Mhm. Und Captain Cisco natürlich. Captain Sisko ist auch sowieso badass. Also Worf und Captain Sisko. Sprich, die ist nein, ist sowieso besser als alles andere. <lacht> ja, das hast du schon öfter erwähnt. Ja. Naja, ich finde es halt hier in dem Buch, ich finde es schön gemacht, aber dann der nächste Punkt, der direkt verkleide dich an Halloween ist. <lacht> ja, es ist ja eine Bonusfrage. Ja, naja, als Bonus zur Verkleidung an Karneval kann man Halloween für die extravaganten Kostüme wählen. Ja, es gibt auch. Ziemlich. Dann kannst du auch als Klingone gehen. Oh. <lacht> Sieht gruseliger aus vielleicht. Hm. Aber muss man das gemacht haben? Ist das ein unbedingtes Mass? Naja, ich sag mal, eine Uniform gehört, glaube ich, zum so Standard. Das hat, glaube ich, jeder zu Hause. Ja. Deinem Hund einen Tracknamen geben. Tut mir leid, aber unser Hund hat jetzt schon einen anderen Namen. Aber das lag ja daran, dass der Nerdhund Patou, dem ihr übrigens auch auf Insta folgen könnt, unter Patou underscore Pommerien. ja. Patou Pomeranian. Pomeranian, genau. Partout, andersrum Pomeranian. <lacht> ähm, Könnte dem folgen, vielleicht kriegt er ja eine Million Follower. Sie <lacht> hieß, hieß halt schon Partout. Ansonsten wäre natürlich ein Trackname auch eine gute Idee gewesen. Ja, Stimmt. aber was denn? Naja, man seven hätte... of Nine. Vielleicht ist ja Number Seven of Nine aus dem Wurf. <lacht> Das weiß man nicht so genau. Das wäre zum Beispiel gar nicht so dumm gewesen. Aber sie man, ist halt kein Welpe mehr. Ja, oder man nennt natürlich den, den Hund vom, wie, wie heißt denn der Hund vom Archer nochmal, der Beagle. Ja, genau, der Hund vom Archer halt. Ah ja, aber du könntest halt auch einfach stattdessen dir noch ein Trekkie-Tattoo äh, stechen lassen. Wenn hier jemand angepinselt ist, dann bist ja du das. Also würdest du dir ein Star Trek-Tattoo, würdest, würdest du dir überhaupt von irgendeinem Franchise ein Tattoo machen lassen? Ähm. Ja, ich habe ja jetzt eins. Ich mhm. habe ja im Prinzip, naja, ich habe ich hab mir jetzt einen Blitz tätowieren lassen. Das könnte man als Wonder Woman mein, auslegen. Ja, oder halt oder Harry Potter. Oder, ist das ein Harry Potter Blitz? Ja, weiß ich nicht. Also mehr. könnte man, wenn man das aber ne, denkt. Auch aber der hat doch eine dreizackige Narbe. Das sind ja nur zwei. Nee, das ist schon so. Wie, wie andersrum wie, eine, also wie so eine Sivulorune nur andersrum hm. das äh, weißt du wenn man äh, Cold Mirrors Podcast hört fünf Minuten Harry Podcast hm. <lacht> nein ich würde mir ähm, nicht unbedingt einen Franchise Tattoo stechen lassen es kommt echt drauf an also ähm, ja der Blitz der ist jetzt ähm, weil ich den Blitz cool finde also das ist jetzt nicht extra wegen Harry Potter äh, ich bin natürlich trotzdem ein großer Harry Potter Fan Und werde es auch immer bleiben egal was passiert. <lacht> ähm, aber äh, ich habe ja noch ein anderes Tattoo und das hat mit meiner Lieblingsband zu tun. Also ich glaube, es, ähm, es ist ja so, dass Tattoos etwas sehr Persönliches sind und gerade wenn man jetzt so tief in einem Franchise drin ist oder in einem Fandom dann gehört das ja auch irgendwo zur Persönlichkeit. Und deswegen finde ich es eigentlich total cool, wenn man sich auch entsprechende Tattoos macht. Also, wenn man da Bock drauf hat, dann go for it. Ähm, man muss halt die, ähm, ja, man muss halt überlegen, okay, das bleibt wirklich für immer auf meiner Haut. Und das, äh, ja, kann sich ja auch mal irgendwie ändern, dass man das Fandom oder eine Serie oder einen Film irgendwann vielleicht doch nicht mehr cool findet. Und dann hat man halt trotzdem das Tattoo. Das kann natürlich auch passieren. Also mit einem abstrakten Symbol könnte ich mich ja noch anfreunden. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, bei dir auf dem Rücken wird mich dann irgendwie dauernd Commander Riker anlächeln. <lacht> das fände ich, ich dann extrem seltsam. Nee, also ich meine. Ich da gibt es ja so Leute. Ja, ich weiß. Ja, also, also no offense, wenn das einer draußen <lacht> hat. ne? Das bleibt euch allen selber überlassen. Aber ich fände es sehr schräg. Also ich persönlich ähm, bin ja auch ein großer Fan von ähm, angedeuteten Designs sozusagen, also ähm, eher, ich sag mal, versteckten Andeutungen, beziehungsweise ich mag super gerne so grafische Motive ähm, oder wo halt mal irgendwie was drin versteckt ist ne? ähm, oder was irgendwie abstrahiert ist oder so. Ich meine, man könnte ja auch so, ähm, keine Ahnung, das Sternenflotten-Symbol könnte man sicherlich auch irgendwie cool abstrakt als Motiv irgendwie in einem Tattoo mit einbauen. Also könnte ich mir auch richtig gut vorstellen. Also für mich persönlich wäre es jetzt nichts, weil vielleicht habt ihr festgestellt, ich bin nicht so der große äh, Tracky Nerd. Ähm, nein. Nein? Ja, wie gesagt, sein? ich finde es trotzdem cool. Ähm, ja, aber warum, warum nicht? Go for it. Also Star Trek Tattoos. Finde ich super. Okay. Also ja. noch was. Irgendwann äh, bist du auch mal dran mit einem Tattoo. Hm. <lacht> Warte, ich mach mal so ja. und du sagst Stopp? Ja, Stopp. Okay. Fahre auf die Autobahn, schalte in den fünften Gang und sage Warp-Geschwindigkeit. <lacht> ja, mit deinem Auto geht das. Das ginge, aber das habe ich in der Tat noch nicht gemacht. Aber ich habe vor zwei Jahren, war es wirklich so, dass das Schneegestöber, als wir Skifahren gefahren sind, so krass war, dass es <lacht> durchaus so aussah, aber eher wie bei Star Wars, wenn man in den Hyperraum ja, fliegt. Ja, ja, ja, wenn man im Millennium Falken sitzt. Genau, richtig, ja. so sah das aus, so sah das echt aus. Ach guck mal, hier, leg dir einen Beagle zu und nenn ihn Portos. Ach ja, genau, Portos. <lacht> Jetzt ja haben wild. wir den Namen, genau. ja. das ist auf der anderen Seite. Ja. Ja, und äh, male ein Bild für den Captain Picard Day. Weißt du, was der Captain Picard Day ist? Ja, der Captain Picard Day wird auf der Enterprise gefeiert von den Kindern. Und Captain Picard hasst ihn, weil er Kinder hasst. <lacht> okay. Was ein sehr, sehr sympathischer Zug an ihm war, bis zur neuen blöden Picard-Serie, wo dann, wo dann rauskam, dass er dann als Kind von seinem... Vater ist nee, von seiner Mutter irgendwie missbraucht. Es ist einfach nur Schwachsinn. Aber ja, also Picard hast eigentlich Kinder oder mag halt keine Kinder. Und ähm, deswegen ist der Captain Picard, der in der Grundschule oder im Kindergarten gefeiert ist, wo die Kinder immer ein Bildchen malen mit ihm drauf, ist ihm Aber sehr unangenehm. Ja. Kann ich nachvollziehen. Okay. Und das Captain Picard Day Schild, was so mit Plackerfarbe da so gemalt ist, ist so ein Running Gag. Ah, Okay. Da finde ich Schenke deinem oder deiner Liebsten einen Stern schon wieder sehr, sehr süß. Ja, aber das ist halt eigentlich halt, weiß ich nicht, ist halt auch nur ein Sk Wusstest du, dass diese, diese äh, Schottland-Geschichte become a mhm. land or uh, yeah. lord or lady ist auch nur so ein Betrugscheiß. die haben millionen damit verdient wirklich <lacht> millionen also ja. das ist die tante so eine chinesin glaube ich die ist scheißenreich mit der nummer geworden und die tradition gibt es überhaupt nicht nicht also das ist einfach nur ein partygag da steht übrigens im kleingedruckten auch ja, dass es eigentlich nur ein partygag ist kauft aber trotzdem jeder Uh, Fuck, okay, auf so dumme Ideen muss ich immer mal kommen, die ist, also, also Millionen hat die verdient. Ja, aber auf solche Ideen kommst du nicht, weil es halt irgendwo auch kriminell ist. Das ist ja kriminelle Energie, die du für sowas brauchst, um so viele Leute zu scammen, die denken, sie kaufen da irgendwie einen Quadratmeter von Schottland. Naja, aber steht ja da, dass man <lacht> das halt eben nicht ja. hat. Ja. <lacht> Was nicht alles im Kleingedruckten steht, ne? Da steht, das ist ja geil, Das ist, ist ja a, geil, ne? this is a gift for entertainment purposes only oder sowas steht da irgendwo. Ah, ja. okay. Ja. Ja, krass. Yeah. Ja, gut, das mit den Sternen wird genauso sein, weil das, ich meine, da könntest du dir halt selber irgendwie eine schöne Urkunde gestalten, suchst dir irgendwie einen Stern aus, ähm, die Koordinaten davon und äh, packst das mit auf dieses Fake-Zertifikat und schenkst das jemandem und sagst, hier, ich habe den Stern nach dir benannt. Genau. Weil, ganz ehrlich, ja klar, nenn den doch einfach so. Also <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja. Habe ich schon Geburtstagsgeschenk <lacht> für dich. <lacht> ja toll. <lacht> Ja, Möchte ich nicht haben. Ja, doch. Mal, ich, und ich habe mir schon überlegt, was ich dir schenke. Ich muss noch was ausdrucken. Und jetzt, wo du mir Canva beigebracht hast, ich sieht hab, es sogar noch gut ich, aus. Ja, toll. Vor allem nimmst du wahrscheinlich einfach so eine dusselige Vorlage. Ja, genau. Und dann gibt es eine Vorlage. Und wenn du jetzt eine Woche nicht in Canva guckst, dann siehst du dich nur, ja. dass ich die Vorlage benutzt habe. Wenn ich jetzt eine Woche Urlaub hätte, wie mhm. schön das wäre. Aber das ist ja nur bis Sonntag. Ja. Nee, also das lassen wir mal mit dem Stern verschenken. Wobei, wie gesagt, ich finde... Ich das glaube, die an Grundstücke auf dem Mond sind, die, glaube ich, auch irgendwie Quatsch. Ja, Keine ich meine, was willst du damit? Also kannst du dann irgendwie vererben und die äh, fünf Generationen nach dir, vielleicht haben die mal irgendwas davon. Ähm. Hier, davon träumen, von Außerirdischen entführt zu werden. Wenn du nicht schlafen kannst, denk mal darüber nach. Du kannst ja zum Einschlafen im Weltraum treibende 1936er Ford-Automobile zählen. Alternativ kann man auch Stasis... was? Stasis kann man. Was sind Stasis kann man? Das ist ein, ein Standard-Trope äh, äh, im Sci-Fi-Universum, eine Stasekammer, da wirst du reingesteckt und dann tiefgefroren oder auch nicht tiefgefroren oder dann alterst du schlicht und ergreifend, da wirst du dann halt eingefroren. Ah. Aber jetzt nicht unbedingt mit Kälte eingefroren, sondern du bist in der Stasekammer und dann bist du erstmal ruhig gestellt. Auf Wieder was gelernt. 300 Jahre. Wieder was gelernt. Aber ich würde nicht gerne davon träumen, von Außerirdischen entführt zu werden. Habe ich noch nie. Also... Hab ich noch nie. Aber ich habe als Kind Albträume immer dadurch vertrieben, dass ich mir vorgestellt habe, dass Stormtrooper kommen und das Problem regeln. <lacht> ja, das ist auch nicht Bei schlecht. Bei mir im Traum haben die getroffen. Immer. Hat auch geklappt. Also ich habe mir das auch noch nicht vorgestellt, von Außerirdischen entführt zu werden. Ähm Außerirdische werden ja meistens in Filmen und Serien immer als böse dargestellt. Es fällt mir gerade irgendwie kein positiver Außerirdischer ein. E. Außer IT e. und Alf Man. und Alf. Ähm, ich würde trotzdem nicht gerne von Mel Melmacianern entführt werden. Das wäre mir unangenehm. Und ist Ego <lacht> im weitesten Sinne auch böse? Ja. Naja, der Vater von Star Lord. Ach so, ja, schon. Ja? Ja. Also gut, okay, er ist böse. Ja, ich meine, hast du mal den Friedhof gesehen? Ja, stimmt. stimmt. Ja, okay, <lacht> er ist der Friedhof. Ja, okay, er ist, ja. Tendenziell keine guten Absichten gehabt. Ja. Nee, nicht so wirklich. Also, das wollen wir nicht. Ja. Aber ich meine, vielleicht passiert das ja mal, dass man unabsichtlich davon träumt. Ja. Ähm, Lower Decks gucken. Ja, aber das ist ein Wunderpunkt, weil wir haben die dritte Staffel noch nicht besprochen und die Leute warten schon fleißig drauf und da könnt ihr auch noch ein bisschen länger fleißig drauf warten, weil irgendwie kommen wir zurzeit mit dem ganzen Kram nicht hinterher, aber wir werden dazu auch noch irgendwann mal irgendwas machen, aber es war okay, aber halt nur okay, okayisch, war nicht mehr so gut wie die anderen, das nur so als Ding. Als Dann äh, lieber vielleicht äh, der Punkt, lese Jules Verne. Lesen hat in Star Trek einen hohen Stellenwert, obwohl der Computer aus jedem Text ein Hörbuch machen könnte. Die Auswahl ist groß, aber wer sich mit Science Fiction beschäftigt, der kommt um Jules Verne, Jules Verne äh, nicht drumherum. Tja, 20.000 Meilen unter dem Meer oder welches Buch würdest du lesen? Ähm, wenn du dich recht in Sins hast, haben wir im Rahmen unserer, wir haben doch wir haben ein geguckt, oder ja. zwei Filme geguckt. Wir haben ja. auf jeden Fall die Reise zum Mittelpunkt der Erde geguckt. Ja. Und haben wir 20.000 Meilen unter Meer auch geguckt. Das weiß ich gerade nicht genau. Mit Kirk Douglas und Boah, Peter Locher und James Mason, der eigentlich auch Fantastisch ist. Beide Filme sind völlig fantastisch. Also 20.000 Meilen unter dem Meer noch besser als als äh, Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ich glaube, wir haben es geguckt. Der trick technisch doch ein bisschen. Ja, einfach die Leguane groß ins Ja, Bild ja, ja, ja genau. Heute. Das haben wir, das haben wir gesehen. Ja. Fand ich super. Ähm, ich muss da bei Jules Verne immer an diesen ähm, Liga der außergewöhnlichen Gentlemen denken. Ja, Irgendwie aber das ist ja nur ein Fake Jules Verne, Ja, ja, ne? ich weiß. Ja. Und natürlich zurück in die Zukunft. Uh, Doc Brown, der natürlich ein großer Fan von Jules Verne. Jules Verne war. Ja, das stimmt. So, willst du noch eins? Ja, such du mal eins raus. Ja gut, das bringt ja nichts, die muss ich ja trotzdem, muss ich mir selber beantworten. Du ja, kannst mich ja auch mal was fragen. <lacht> das, kann, das kann ich gerne machen. Ja, ob ich jetzt von außerirdischen <lacht> Träume oder sagen, nicht, das kann ich, ich ja sagen, unabhängig von, von Star Trek von erzählen. Von 222 Dingen wird bei 220 <lacht> Dingen die Antwort Nein sein. <lacht> gut. Ja, vielleicht. Ah doch, die automatische Tür steuern. Sobald man den Supermarkt betritt, bleibt man kurz stehen, macht eine kurze Handbewegung, öffnet die Tür wie durch Magie. Ja, okay. Das habe ich schon gemacht. Ein anderes Universum, aber da kommt man einfach nicht dran vorbei. Das habe ich schon gemacht, aber tut mir leid, aber das ist die Macht von Star Wars. Ja, ja, eben sagt er ja hier <lacht> auch. Aber das mache ich grundsätzlich bei jeder Tür. So, so eine kleine versteckte Handbewegung. Ich, grundsätzlich. Ja, ich, ich liebe das. Grundsätzlich immer. Ja. <lacht> Siehst du, ich konnte was beantworten. <lacht> Mit Ja. Ich meine, du könntest auch bei Schau dir jeden Star Trek-Film an, im Grunde genommen ja auch einen Haken machen, weil du sie alle mal gesehen hast. Das ist richtig. Allerdings das ist das nicht, ja, nicht, nicht, sondern nicht hängen geblieben. Und ja. wir haben auch keinen Star Trek-Marathon gemacht. Da könnte nee. ich aber auch einen Haken dran machen. Zumindest von 1 bis 7. Oh. Nee, bis 8 sogar. Boah. Genau. 1 bis acht. Das gibt Also, ich das muss ist sagen. So ein Filmmarathon, das gibt's heute gar nicht nee, mehr. Nee, also früher gab es das mal, als zum Beispiel die Harry Potter-Filme damals ins Kino kamen. Da gab es in Solingen äh, als ich noch in Solingen gewohnt habe, ähm, gab es da im Kino tatsächlich diese Marathons. Also du konntest wirklich dir dann Film 1 bis 8 komplett im Kino angucken. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, ich selber habe noch nie so einen krassen Filmmarathon gemacht. Und ähm ich bin da auch gar nicht so dran interessiert, ehrlich gesagt. Also ja, ich finde es auch cool, wenn man mal so die Herr-der-Ringe-Filme, das sind dann drei Stück, wenn man die hintereinander guckt an einem Tag, dann ist man schon echt gut beschäftigt. Vor allem, wenn man hier die die längere Version schaut. Ähm, da hast du dann schon von morgens bis abends was zu gucken. Ach, die jungen Menschen von heute. Ach, die ja jungen Menschen nichts, von Haltet heute. ja nichts mehr aus, hey. Haltet ja nichts mehr aus. Ja, aber würdest aus. du jetzt, wenn dich jetzt jemand fragt, am Wochenende ähm, von morgens zehn bis abends zehn irgendwie so einen Filmmarathon machen. Also erstmal geht, geht der Star Trek Filmmarathon von mittags drei bis am nächsten Tag um ja, das zwölf. Ja, es war jetzt nur ein Beispiel. Ähm, aber grundsätzlich ja. ja? Also kommt, kommt ein bisschen auf die Filme an, aber grund. Also jetzt nicht Avatar. Ja, nee, das sind ja auch nur zwei. Ja, das, sind, das reicht schon. Aber <lacht> ähm, also zum Beispiel waren, das habe ich jetzt irgendwie verpasst. Ähm, gab es wohl letztes Jahr zu 60 Jahre Bond oder was da war, gab es wohl wieder ein paar alte Filme im Kino, da hätte ich mir schon mal Dr. No mm. Lehmann angeguckt, auf jeden Fall und, oder mal alle drei, ähm Zurück in die Zukunft Sachen ja, okay. oder sowas. Aber da also muss ich schon. direkt einwerfen, das sind ältere Filme, die ähm, eine normale Spiellaufzeit haben. Ja, weil der neue Kram ist und ja alles viel zu lang und ja, hat nichts zu das, erzählen. Deswegen wollte ich ja gerade sagen, stell mal vor, dich fragt jemand, ja, hast du Bock auf einen äh, MCU-Marathon? Da würde ich dann schon aus Prinzip sagen, nein, weil die Filme alle so unfassbar lang sind. Da wirst du ja nie fertig. Da wirst, guckst du eine Woche. Ja. Das ja. macht dann keinen Spaß, weißt du? Ich, ich also ich kann mir sehr gut alle drei Teile Indiana Jones hintereinander reinziehen, weil die sind halt einfach ein bisschen kurzweiliger. Das zieht sich nicht so, da wird halt die Geschichte am Laufen gehalten, ja? Und das ja. Ne? ist es so. So. so und ähm, da hat man dann auch das ein bisschen einfacher mit dem Durchsitzen, sage mhm. ich mal. Und Absolut. ich glaube bei neueren Filmen und dann Filmmarathon, das ne, hätte ich gar keine Lust zu so ich, wir haben ja nie wir haben ja nie 24 geguckt nee. ich weiß auch nicht ob man das noch gucken kann aber meine Mutter 24 hat das war gut. halt wirklich so also das war das erste Bingen, was ich kannte und da hast du wirklich zehn Stunden also zehn du hast zehn Folgen im Stück geguckt mhm. du hast acht bis zehn du hast einfach nicht aufhören können mhm. ich weiß nicht ob das einen heute noch so hinterm Ofen hervorlegt ich habe letztens mal angefangen konnte mich eigentlich sagen die erste Staffel gar nicht mehr groß erinnern was da passiert ist aber Ach, es war halt dann doch, es ist nicht gut gealtert, so vom wie es aufgemacht ist und so und 4 zu 3 Format. Aber und halt und die mh. sind ja auch schon alt, ne? Also von ja, wann sind die? Ja, Jahre alt. Ja. Nein, nicht ganz. 10. Ja, ungefähr. Ja. Weil ich weiß noch, die die hat meine Mutter früher immer schon geguckt, das ist schon echt super lange her. Aber die sind, warte mal, 24, wann kam das? Und äh, die Fernsehserie 2001, 21 Jahre. Ach, ja, siehst ja. du, es ist schon echt äh, ja. super. Oder siehst du dem Ding auch an, weil es ist halt, ich glaube auch nicht, das dass ist. das heute noch, heute noch funktioniert. Also man müsste es mal probieren, ob es noch funktioniert, aber weiß ich nicht. Also das Grundprinzip ist ja schon cool, dass alles in Echtzeit passiert. Und äh, ich meine, es ist ja dann irgendwann gar keine Echtzeit mehr, weil, wenn du es ja jetzt guckst auf Amazon Prime, glaube ich, ist, oder mhm. Netflix, ähm, dann fehlt ja die Werbung, also hast du ja 45 Minuten, die aber eigentlich 60 sind. Ja, okay. Also während ja, die Werbung ja. läuft, geht die Handlung ja weiter. Ach so. Also das ist immer genau okay, man eine Stunde. Ja, okay, man und dann sieht bist du nicht halt für alles. 1,30 oder 3 Minuten, wie lange die Werbung ja. in den USA bist, ist halt sozusagen weg. Ja, okay. Und dann ist die Pause bei 30 Minuten und dann steigt es wieder bei 32,50 ein oder so. Ah, okay, ja, also gibt es dann das, doch einen kleinen Sprung zwischen. Also hast du, wenn du es natürlich ohne Werbung guckst, einen kleinen ja, ja. Sprung dazwischen. Naja gut, das konnte ja auch damals keine ahnen, dass es irgendwann Streaming gibt. <lacht> das konnte keine ahnen. Wobei ich jetzt gerade auch auf Amazon Prime was am Stream bin, also ich, ich gucke beim Kochen ganz gerne mal so Two Broke Girls und ähm, da ist jetzt Werbung auch, also das ist ja, mit, mit Werbung. Ja, bei den, bei den, äh, es gibt doch jetzt, genau, es gibt doch jetzt Amazon Zusatzkanäle, die kannst du kostenlos mit Werbung gucken ja. oder Abonnieren, dann, kosten, dann haben sie keine Werbung. Ja, mehr. wobei ich glaube, ich habe irgendwas angeklickt, weil mir gerade irgendwie äh, Amazon 3,99 Euro für irgendeinen Kanal runtergezogen äh, hat. Entweder hast du irgendwas abonniert. oder. Ja, aber ich, ich habe es eigentlich wieder deabonniert. Das ja, gut, war, als aber, wir äh, täglich grüßt das Murmeltier geguckt haben. Äh, wie hat dir der eigentlich gefallen? Weil das vor allem, wenn Nicole hatte, Schande, noch nie täglich grüßt das Murmeltier geguckt. Ja, ich konnte nichts dafür. Wirklich nicht. Ähm, wie, man das, wie man das schafft, weiß ich nicht. <lacht> ich fand ihn wirklich herzallerliebst. <lacht> naja, davon ähm, abgesehen, dass ich ihn jetzt erst geguckt habe. Aber ich konnte ihn ja jetzt ähm, mit einem ganz anderen Blick betrachten, als vielleicht, wenn man ihn als Kind guckt. Ähm, Fand ich, fand ich wunderbar. Ich, ich liebe Bill Mary. Ähm, mir ist aufgefallen, dass Andy McDowell wirklich super krass gelbe Zähne hat. <lacht> <lacht> Was ja nicht schlimm ist, ne? Aber wenn man sie so, halt so aus der Werbung für L'Oreal kennt, dann äh, sieht man immer nur dieses ganze Hochglanzbild. Ja, jetzt sind sie halt gebleached. Ja, ganz sind sie gebleached. Ähm, das fand ich irgendwie lustig. Ähm, nee, fand ich, fand ich wirklich sehr, sehr reizend. Ähm, ich äh, würde wahrscheinlich, wenn ich in so einer Zeitschleife hängen würde, ich würde wahrscheinlich durchdrehen. Also ich würde wahrscheinlich durchdrehen. Ja, auch eine klassische Star Trek Folge, dass irgendeine ja Zeitscheid Zeitschleife. Ist. Die Zeitschleife ist ja wirklich äh, das klassische. Ding. Das ist super klassisch. Zeitschleife äh, im Mittelalter landen, ähm, im Wald landen, ach, keine Ahnung. Bei Robin Hood landen natürlich. Das ist äh, da übrigens, ähm, falls ihr falls ihr nicht den 5 Minuten Harry Podcast äh, von Cold Mirror hört. <lacht> Werbung Ende. Ähm, Star Trek und Harry Potter haben eine Gemeinsamkeit, und zwar die Q-Folge äh, in Star Trek, wo die äh, auch in der Welt von Robin Hood landen ja, und das Schuss. Annie Castle äh, zu sehen ist. Ganz am Anfang. Und im Annie Castle wurden halt auch Harry Potter ähm, Sachen gedreht. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr schön. Ja, wir hätten da hinfahren können, aber... Äh, das war aber nicht wirklich auf dem Weg. Das wäre ein kleiner Umweg gewesen. Wir sind lieber nach New Asgard gefahren, was dann völlig unspektakulär war. Ja, aber das war... Aber es war ganz nett. Ja, es war eigentlich genauso, wie ich mir vorgestellt habe. Da haben wir ein leckeres Toast gegessen. Das stimmt, das Toast war ganz lecker. Ja. Ja, einen, einen haben wir noch und dann müsst ihr euch das Buch immer langsam selber kaufen. Das haben wir in jeder Folge was draus vorgelesen. Ähm, es ist wirklich ein süßes Buch auch Stopp. zum Verschenken. Stopp. Oh, das finde ich gut sich einen klingonischen Namen ausdenken. Ja. Die Fan der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, aber Vorsicht, fragt lieber bei einem klingonisch Lehrer nach. Ich kenne nur einen, ja. Ob das, zufälligerweise kenne ich nur einen, ob das erfundene Wort nicht doch eine Bedeutung hat. Ein klingonischer Freund von mir übersetzt Frachtschiff, ein anderer hat den Namen der Mond bückt sich. Einmal gewählt bleibt es. Ja gut. Ja, ja, also vielleicht ähm, demnächst hat Chris dann einen Alias und zwar so einen klingonischen Namen. Also für alle äh, Track-Podcasts kriegst du dann einen extra Namen. <lacht> ja, ich wüsste jetzt, aber ich bin im, im Klingonischen nicht so bewandert, als dass ich mir da jetzt einen, einen, einen Namen, ich meine, der fällt mir jetzt auch, ich bin jetzt natürlich auch. Kubach. Ja, das ja aber das klingt eher nach einem, Auf, nach einem irgendeinem Ausspruch als einem Namen. Die heißen immer nur Kork und Worf <lacht> und, und Matok und, und so. Du musst, das halt, ähm, du musst das halt ein bisschen kraftvoller aussprechen, dann hört sich das du, auch. Du kannst bestimmt auch Patu dazu machen. <lacht> Patou. Patou. Ja, genau. So. Siehst du? Oh, Patulina. <lacht> <lacht> also wenn ihr zwischendurch mal so ein Schnarchen hört, dann ist das unser Hund. <lacht> ja. So, dann äh, würde ich sagen, also nochmal, lieben Lital, lieben vielen lieben Dank, lieber Lieben, für dieses schöne Buch. Wir werden es auf jeden Fall, glaube ich, auf der FedCon äh, unserem Preise-Kontingent äh, zuordnen. Vielleicht kannst du es ja bis dahin auch nochmal notieren. An der Stelle nochmal der Hinweis und der Aufruf. Wir haben ja immer noch... Die komplette Adventure vom Star Trek der Film. Und eigentlich äh, müsste ich dich damit nochmal quälen, aber das machen wir jetzt nicht. Aber ähm, <lacht> wir wollen ja immer noch von euch wissen, was wir damit anfangen sollen. Also ein schnöder Audiokommentar, das wäre uns zu langweilig, aber wir können vielleicht irgendwie eine Sequenz mal ähm, Szene für Szene analysieren oder... Äh, ja, lasst eure Fantasie mal freien Lauf, schreibt es uns an info-at-nerdizismus.de oder schickt uns eine Sprachnachricht oder WhatsApp an die 01725873 irgendwas. Moment, muss ich gerade mal eben gucken, ich kann mir das natürlich nie merken. Schäme dich. Der Michael, der kann das schon alles auswendig. Er ist der Michael zuständig. <lacht> Das schickt ihr an die 01525 964 7709 oder nerdizismus.de oder auf unserem Discord, ihr kennt das ja alles. Dann schreibt uns doch mal, was wir damit machen sollen. Und äh, wir sind am Donnerstag dann wieder im Stream live, sofern die Gesundheit von Michael es zulässt. Und dann werden wir da über Strange New Worlds Folge 7, nee, Folge 8 und 9 reden. Und 9 und 10 auf jeden Fall, die letzten beiden Folgen. Was wir dazu zu sagen haben und vor allem, was ich dann Dazu zu sagen habe. Das hört ihr dann ab Donnerstag im Livestream auf Twitch und auf YouTube und natürlich danach in eurem Podcatcher. Und in diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Tschüss.